Hallo, herzlich willkommen zu einem äh, neuen und vor allen Dingen letzten Video in der Reihe. Ähm, wir wollen uns diesmal, wie wir schon beim letzten Mal angekündigt haben, uns mit ähm, Domains beschäftigen. Also wie schalte ich die Domain, ähm, die ich vielleicht irgendwo äh, liegen habe, gekauft habe, auf meinen Uberspace auf? und äh, kann dann unter meine-domain.de auch meinen Oberspace aufrufen und nicht nur unter diesen Oberspace-eigenen äh, Domain-Namen. Und das Zweite, was ich heute noch äh, zeigen will, ist, wie könnt ihr ähm, mehrere Oberspace-Accounts äh, gescheit äh, verwalten. So, das äh, möchte ich ähm, versuchen, in den nächsten 20 Minuten zu zeigen. <lacht> Kleiner Disclaimer vorneweg. Ähm, mein äh, Domain-Hoster, äh, das ist äh, Domain Factory, äh, hat offensichtlich gerade äh, Schwierigkeiten. Jedenfalls äh, kann ich mich mit unterschiedlichen Accounts nicht ähm, bei Domain Factory anmelden. Deswegen habe ich einen entsprechenden Screenshot ausgesucht, in dem ich genau zeigen und erklären kann, ähm, was zu tun ist. Ähm, wir fangen mit dieser Domain-Geschichte als allererstes an. Also euch ist äh, nicht verborgen geblieben, wenn ihr äh, vielleicht sogar schon einen Oberspace-Account angelegt habt, dass Oberspace sich nicht als Domain-Hoster versteht. Also das, was die gut können und machen, ist äh, File-Hosting ähm, und äh, da hat man deutlich mehr Möglichkeiten als bei vielen, vielen anderen Providern, aber ähm, was viele andere Provider total angenehm und bequem macht, ist, dass die sich direkt auch äh, um das Hosting der Domains kümmern. Das heißt, ihr habt es dort relativ einfach, ähm, was weiß ich, eure Domain zu kaufen, was weiß ich, oerwebtalk.de oder so, und ähm, die, die dann mit, mit, euren, mit eurer Installation, mit eurer Moodle-Installation, mit eurer CryptPad-Installation oder was auch immer zu verbinden. Bei UberSpace ist das jetzt ein bisschen nerviger an der Stelle, aber vielleicht braucht man auch nicht für jedes Projekt unbedingt eine URL. Also mein Cryptpad zum Beispiel läuft äh, standardmäßig, also das, was ich jetzt selbst habe, unter meiner eigenen Domain, äh, läuft unter einer Domain, die ich mir... Ähm, gar nicht irgendwie jetzt bei ähm, Domain Factory gekauft habe, sondern äh, das läuft ausschließlich über diese Standard-Uberspace-URL. Äh, und die funktioniert ja in der Regel immer so, das ist der Benutzername.Uber.Space. Ähm, und diesen, also so in, in gewisser Weise kann man so ein bisschen auch noch seine, seinen eigenen Domainnamen namen erwählen. Okay. Also, äh, ich äh, zeige euch mal äh, so ein wenig. Mm. Das ist noch die alte MetaMost-Installation von äh, letztem Mal, unser Oberspace. So. Und äh, hier seht ihr mh, die, eure Oberspace-URL, die ihr mh, von Oberspace bekommt. Das hier vorne, ich mache das mal ein bisschen größer, das hier vorne, oerwebta, das ist sozusagen der Benutzername, das sollte eigentlich einmal WebTalk heißen, das ist, dann wurde ein bisschen gekürzt, weil nur acht Buchstaben gehen. Aber äh, das ist äh, im Prinzip diese Oberspace-eigene URL. Und äh, Uberspace selbst erklärt in, ähm, auf äh, seiner Plattform, ähm, wir haben schon häufiger darauf zugegriffen, hier manual.uberspace.de und dort gibt es einen Unterpunkt unter Web, der heißt Domains. Und hier wird eigentlich ziemlich gut erklärt, was man, was man machen muss, wenn man jetzt eine ähm, eigene Domain, also über seinen Domain-Hoster ähm, mit Uberspace verbinden will. Was man da ja in Wirklichkeit tut, ist, ähm, man muss, sagen wir mal, dem Hoster, äh, der die Domain verwaltet, sagen, welchen Inhalt soll ich anzeigen, wenn jemand diese Internetadresse in seinem Browser eingibt. Und diese Verbindung, die müssen wir stiften und dafür brauchen wir die äh, Serverdaten von Uberspace. Und hier ist erklärt, wie man die findet. Also, ähm, man kann über oberspacewebdomain.isabel.example, also meine eigene URL müsste ich jetzt da eingeben, kann man diese, kann man, kann man diese, diese Daten finden. Also, was man in der Regel braucht, ist äh, der A-Rekord. Äh, das ist in der Regel eine ganz normale IP, äh, so eine vierstellige äh, IP, nennt man das hier. Und äh, die muss man sich mal merken. In, in der Regel kopiert man die sich irgendwo weg. Und äh, das, was hier drunter steht, ist ähm, die sogenannte IPv6. Äh, äh, das ist also eine etwas äh, längere ähm, IP, die aus verschiedensten äh, Symbolen besteht. Ähm, den Hintergrund erkläre ich jetzt erstmal nicht, weil entscheidend ist für uns eigentlich nur. Das sind beides Namen, die Unseren, äh, unseren Server, wo bei Uberspace, wo unsere Daten liegen, von äh, einem äh, anderen Server, wo unsere Domain liegt, finden lässt. Und äh, diese Internet-, also diese IP, die muss man jetzt bei seinem Hoster eingeben. Und äh, ich nutze dafür zum Beispiel äh, die Domain Factory. Ihr seht, ich bekomme da diese doofe äh, Fehlermeldung. Ich gucke mal, ja, die ist immer noch da. Dann äh, habe ich aber hier was äh, vorbereitet, nämlich ein Screenshot. Ähm, das ist äh, das Domain Factory äh, Menü. Und äh, wenn man da eine, eine äh, Domain, äh, also seine Domainverwaltung äh, aufruft, mh, das ist in der Regel mh, irgendwo hier in der Navigation zu finden, dann, ähm, dann bekommt man sozusagen hier diese Einträge angezeigt. Und äh, da kann man unter Umständen auch neue Einträge hinzufügen. Meistens sind aber diese Einträge, weil man ja hier zum Beispiel gibt es die Domain eLearn-Server.de. Bei uns wäre das jetzt zum Beispiel oerwebtalk.de. Äh, oer ähm, dann würde so die Domain heißen und jetzt gibt es, sagen wir mal, verschiedene Protokolle die ich einrichten muss, damit auf bestimmte Weise meine URL äh, mit dem Uberspace verbunden wird. Und hier seht ihr ganz äh, zu, zuerst auch das, dieses A. Und ähm, bei diesem A, da kann ich jetzt ähm, meine, ähm, meine URL angeben, äh, die ich vorher mh, hier gefunden habe über diesen... Uh, Oberspace Web Domain und dann gibt man halt den Namen der, äh, ähm, der Domain an, also Oberspace Web Domain at oerwebtalk.de und dann rechnet das Ding ein bisschen durch und gibt dir auf jeden Fall diese IP für, dein, äh, für deinen A-Rekord. Und diesen A-Rekord, äh, sorry, den trägst du dann hier ein, an diese Stelle, über Editieren. Da kannst du den dann eingeben. Und das Gleiche, äh, das sieht man jetzt hier nicht, kann man auch für den äh, Trip, also äh, 4A-Rekord machen. Ähm, also wieder äh, hier auf Eintrag hinzufügen gehen, dann kann man diese 4As auswählen und hinter diese 4As schreibt man dann im Prinzip diese lange, äh, diese lange kryptische Adresse. Und dann ist eine Verbindung hergestellt worden, äh, auf der einen Seite äh, zwischen eurem Domain-Hoster, in meinem Fall also Domain Factory und Uberspace, also Domain Factory weiß jetzt, ähm, welche Inhalte sie aufrufen müssen, auf welchem Server die liegen, wenn eine bestimmte Domain eingegeben wird. Und umgekehrt weiß, Dom weiß äh, Uberspace, ähm, welche Domain aufgerufen wird, wenn äh, diese Daten abgefragt werden. Ähm, und ähm, diese, diese, beiden, äh, diese beiden Verschränkungen sorgen dann dafür, dass man auch eure Uberspace-Inhalte unter... Ähm, oerwebtalk.de äh, finden kann. Und warum sollte man das machen? Also was ist sozusagen das Schlaue daran, dass man einen eigenen äh, Hoster hat nur für Domains? Ähm, häufig ist es oder manchmal ist es so, dass man äh, Domains sich sichert aus ganz anderen Gründen, weil sie toll klingt oder weil man noch gar nicht weiß, was man damit mal machen will oder so und gar nicht, weil man jetzt ein konkretes Projekt vor Augen hat. Und normalerweise hat man bei einem normalen Hoster eigentlich immer nur ein oder zwei Domains frei und danach muss man entweder deutlich mehr Geld bezahlen oder aber, das lässt sich in der Regel dann mit so einem normalen Webpaket überhaupt nicht vereinbaren. Bei Uberspace ähm, ist das halt jetzt anders und ihr könnt äh, im Prinzip ähm, äh, komplett davon äh, wegdenken, euren, euren Domain-Hoster und äh, könnt euch dort theoretisch auch mehrere URLs, gleiche URLs sichern, die immer auf den gleichen Uberspace führen. Also ihr könntet zum Beispiel irgendwie sagen, oer-webtalk.de und oer Das sind zwei Domains, die sollen beide, aber auf den gleichen äh, Oberspace führen. Das heißt, ihr müsstet bei beiden URLs einfach nur die gleichen Daten eintragen. Das äh, ist, sagen wir mal, äh, dieses Domain-Ding. Ähm, äh, ein Hinweis noch, mh, dass... Äh, hier äh, SMTP, IMAP und äh, POP3 sind sogenannte sind sogenannte ähm, E-Mail-Domains, äh, kann man sagen. Also da, das ist sozusagen entscheidend, das einzurichten, wenn man unter seiner URL, die man äh, unter seiner Domain, die man eingerichtet hat, auch E-Mails bekommen will. Also wenn ich beispielsweise eine E-Mail-Adresse einrichten will, das könnte ich ja äh, auch über Uberspace machen, das habe ich jetzt äh, nicht genauer gezeigt, aber eine ne, äh, Adresse einrichten, die da heißt ähm, support.oerwebtalk.de, dann äh, müsste ich mir äh, hier ähm, das nicht für das Web schnappen, sondern Domains für Mail schnappen und hier ist das auf die gleiche Weise im Prinzip äh, erklärt, anstatt Oberspace-Web-Domain-Ad äh, gebe ich hier ein Mail-Domain-Ad und <lacht> bekomme dann einen MX- und einen TXT-Eintrag und äh, diese Einträge äh, kopiere ich mir im Prinzip wieder äh, hier, an diese, hier an diese Stelle also diesen MX-Eintrag und über Eintrag hinzufügen TXT und äh, füge diesen TXT-Eintrag äh, hinzu. Und dann kann ich im Prinzip auch meine E-Mails über Uberspace äh, hosten. Ähm, das hier war ja unser Uberspace. Und äh, hier unter E-Mail könnte ich mir E-Mail-Adressen einrichten, die, äh, die etwas mit meinem mit meiner äh, Uberspace-URL zu tun haben. Also die heißen dann... Äh, support at oerwebta.uber.space. Das ist natürlich eine ähm, ne, ne doofe Do Domain, das ist eben auch nicht meine. Deswegen würde man das da äh, also in, in gleicher Weise anlegen wie zu ähm, den eben erklärten Domains. Ähm, was, ihr, was, ihr, äh, was ich noch zeigen wollte heute, mh, ist wie ihr mehrere äh, Uberspace über ähm, also verwalten könnt. Also ich hatte in diversen Videos immer wieder gesagt, für jedes Tool einen Uberspace einrichten weil die sich äh, eben sehr gerne in die Quere kommen. Wir haben da auch schon diverse Beispiele gesehen, dass dann irgendwelche Datenbanken zerschossen wurden und so weiter. Ähm, für, jeden, äh, für, für jede Anwendung, also ihr installiert ein CryptPad, einen eigenen Uberspace. Ihr installiert ein äh, Moodle, eigenen Überspace. Ihr installiert euch ein WordPress, eigenen Überspace. Und ähm, jetzt habt ihr drei Uberspaces und ähm, die haben auch drei eigene Zugänge. Die heißen auch äh, jedes Mal irgendwie verschieden. Das eine heißt vielleicht Moodle at Uberspace. Das, eine, das andere heißt, äh, was weiß ich, ähm, WordPress at Uberspace und so weiter. Das sind jetzt ja Beispiele. Und das, das hängt äh, stark davon ab, wie euer Benutzername von dem Uberspace lautet. Und ähm, diese Uberspacer, die müsst ihr mh, ja dann irgendwann auch mit, mit Geld aufladen. Und äh, wenn ihr die dauerhaft betreiben wollt, mh, und... Was Uberspace sagt, ist, wenn du so mittel viel Geld im Monat hast, dann würden sie sich freuen, wenn sie 10 Euro im Monat kriegen. Das, das ist insgesamt, sagen wir mal, so ein Modell. Jeder bestimmt so ein bisschen den Preis und guckt halt, dass er so das bezahlt, was er auch an Leistung glaubt, abzurufen. Ich selbst bin bei circa 15 Euro im Monat. Das hat aber auch damit zu tun, weil ich relativ viele Uberspaces habe und ich bezahle nicht für jeden Uberspace 15 Euro, sondern insgesamt für, für alle Uberspaces ungefähr 15 Euro im Monat. Und ähm, so ist es auch gedacht. Also Uberspace will nicht für jeden einzelnen Uberspace äh, diese 15 Euro äh, zwangsläufig aufgerufen äh, sehen. Zumindest habe ich es bisher immer so verstanden. Und ähm, das kann man dann aufladen, aber es gibt auch noch diese Umbuchen-Funktion. Und diese Umbuchen-Funktion, damit könnt ihr sozusagen einen eurer Überspaces äh, zum Mutter- oder vater overspace erklären. Und äh, auf dem zahlt ihr sozusagen immer äh, das ganze Geld ein. Und dann verteilt ihr das über Umbuchen an eure anderen Uberspaces. Normalerweise sieht man hier unten auch immer, äh, dass, ähm, äh, dass da dass da Geld liegt. Ich äh, kann euch das vielleicht mal bei einem echten Oberspace von mir zeigen, wo äh, irgendwie Geld liegt. Ähm, kleinen Augenblick. Äh, Gibro da. Da ähm, müsste mein Geld sein. Ja. Äh, das wenigstens etwas, was funktioniert. So. Da liegen im Moment 25 ähm, Euro rum. Und äh, ich habe hier unten bei Umbuchen die Möglichkeit, ähm, äh, zum Beispiel hier einen Betrag einzugeben, irgendwie zwei Euro und die möchte ich zum Beispiel auf Gibro-Pad äh, äh, umbuchen. Das ist ein Uberspace, Das hier gibt man sozusagen den Benutzernamen ein. Ich drücke auf äh, Umbuchen und äh, dann äh, bekomme ich hier den, den Hinweis, okay, dort ist da jetzt hingebucht. Jetzt habe ich auf, dem, auf meinem Mutter-Uberspace nur noch diese, diese äh, 23,50, aber äh, zwei Euro sind jetzt sozusagen auf den anderen Oberspace überwiesen worden. Und äh, das ist sozusagen äh, der Dreh, um ähm, mehrere Oberspaces über, über einen im Prinzip zu betreiben. Jetzt muss man sich sozusagen immer neu einloggen, aber das macht man relativ selten. Wenn die einmal eingerichtet sind und man hat einmal seine FTP-Daten im Fall Zilla und so weiter, dann braucht man im Prinzip und hat auch die ähm, SSH-Daten, um eventuell mal über das Terminal das ein oder andere zu erledigen, was ich euch in den letzten zehn Wochen gezeigt habe, dann braucht man im Prinzip nur noch ähm, äh, hin und wieder da neu Geld äh, äh, einzahlen Und dafür ist diese Variante aus meiner Sicht relativ, äh, äh, relativ gut nutzbar. Der Überspace selbst der erinnert euch, sobald da kein Geld mehr drauf ist, auch per Mail in der, in, in der Regel daran, äh, dass äh, ihr da Geld einzahlen müsst. Ähm, das heißt, ich selbst äh, beobachte diese Überspaces, diese vielen Überspaces äh, für mich auch gar nicht, sondern äh, warte darauf, dass äh, irgendein Überspace meckert, dass er Geld sehen will. Und dann äh, habe ich hier ein Konto, äh, von dem aus ich das dann weg ja, das ist im Prinzip der kleine Ausflug zu den beiden Punkten gewesen. Domains in Uber, mit Uberspace verbinden und mehrere Uberspace über einen gemeinsamen Account oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, zu betreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich empfehle natürlich auch die anderen Videos, nicht nur in dieser, sondern auch in den anderen Reihen auf jeden Fall noch nachzuschauen.